Hallo, mein Name ist Sophia. Ich bin FAG im zweiten Lehrjahr hier im KSA. Heute zeige ich euch, was man das Fage alles macht. Kommt doch mit! Weil das KSA sehr gross ist, hat es viele verschiedene Abteilungen und Fachdisziplinen. Das macht die Lehre sehr spannend und abwechslungsreich. Das KSA unterstützt alle Lehrlinge, die gerne Beruf machen Auch ich mache BM berufsbegleitend. Wenn man BM macht, hat man in der Woche einen halben Tag mehr Schule. Manchmal ist es anstrengend, zwei Schulen miteinander zu machen und man mag nicht immer nach dem Arbeiten daheim noch lernen. Grundsätzlich ist BM mit etwas Motivation aber gut zu arbeiten. Als VG im Spital betreut und pflegt man Patienten in jedem Alter mit verschiedenen Krankheiten oder nach Operationen. So gehören medizinaltechnische Verrichtungen wie Blutentnahme zum Alltag. Neben der medizinischen Betreuung gehört auch das Unterstützen bei der Körperpflege dazu. Dabei ist es wichtig, dass man jeden Patient individuell betreut und Selbstständigkeit fördert. Jetzt haben wir einen kleinen Einblick bekommen, was man als FAGI alles so macht. Wenn es dir gefallen hat, bewirkt doch jetzt. Tschüss zusammen!